Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich euch ein weiteres Premium Game Boy Color homebrew Spiel vorstellen und zwar Pine Creek von Incube 8 Games. Ich stelle euch vor, was alles in der Packung ist und wie es sich spielt. Viel Spaß! Pine Creek könnt ihr von Incube 8 Games bestellen, ist derzeit leider ausverkauft zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ich nehme das ja alles immer etwas weiter im Voraus auf und daher kann es natürlich sein, dass es jetzt wieder bestellbar ist, den Link packe ich euch natürlich unten in das Beschreibungsfeld rein. Und ihr bekommt eine klassische, ja mittlerweile fast klassische InCube 8 Games Hülle. Und zwar habt ihr hier nicht diesen typischen Gameboy Schriftzug, sondern InCube 8 Games. Das Cover ist sehr schön gestaltet. Wie ihr seht, habt ihr so eine kleine Folierung hier. An den Seiten ist nichts Besonderes. Und auf der Rückseite werden euch natürlich die Abenteuer des Spieles verraten. Hier seht ihr schon, es ist für 18 plus eigentlich äh, ja freigegeben und ähm, das Spiel hat es auch, wie man hier sieht, ist auch sehr in sich. Also es ist äh, ein sehr, sehr schönes, horrormäßiges Spiel auf jeden Fall. Und äh, ja, also die Hülle an sich ist gut gestaltet. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Ich habe das bisher noch nicht gemacht, komischerweise bei Genesis, als ich es vorgestellt habe, war da auch so eine Plastikschutzhülle dabei für die OVP. War es diesmal nicht, aber nun gut, als Gameboy-Sammler hat man die natürlich durchaus des Öfteren da. Wir haben ein paar schöne Aufkleber, die dazukommen, die natürlich thematisch passen, denn ein kleines Handbuch, was natürlich auch äh, sehr simpel gestaltet ist und im Prinzip so euch den groben Spielablauf beschreiben. Sehr schön gemacht, ist farbig gedruckt. Ähm, also ganz ehrlich, wirklich komplex ist das Spiel jetzt nicht aufgebaut, deswegen braucht ihr hier auch keine großartigen, ähm, ja, Instruktion aber ich finde es cool, immer die, diese Notes-Seiten, die gab es ja damals auch, finde ich immer sehr ein äh, bisschen nostalgisch, das Inlay ist wie immer hier schwarz mit so einer eingeprägten 8 und natürlich das Modul, das ist eine schwarze Cartridge, auch hier haben wir wieder Gamepack stehen, damit man das auch ja nicht mit den originalen vergleicht, aber ist natürlich von der Aufmachung her alles exakt gleich, mit einer schönen Hülle, aber jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage, wie spielt sich jetzt das Ganze? Kommen wir also zum Gameplay und ähm, da muss ich wirklich sagen, das Spiel hat mich sehr, sehr schnell reingezogen. Also Spiel ist im Prinzip ein kleines Adventure-Spiel, wie es ja so einige auf den Systemen gibt. Aber ihr werdet sehen, da gibt es so einige wirklich schöne Grafiken und auch, auch, auch aus Stile. Wie ihr seht, ähm, ich benutze hier als Aufnahme eine Probo-Kopie, Der hat mir cube8 zum Glück zur Verfügung gestellt, damit das hier auf dem Emulator spielen kann. Das ist für mich für die Aufnahme immer etwas bequemer. Ähm, wie ihr seht, könnt ihr natürlich auch entsprechend speichern. Und wie ihr schon seht, die Grafik ist einfach wunderbar Gefällt mir wirklich äh, gut. Ich habe das Spiel leider noch nicht komplett durch. Ähm, ich habe aber gelesen, dass es ungefähr eine Spielzeit von drei bis vier Stunden hat. Und ähm, das Spiel punktet meiner Ansicht nach vor allem durch seine wunderbare, fantastische Atmosphäre. Ich weiß nicht warum, aber es hat so gleich geschafft bei mir so ein paar... Äh, Region im Gehirn anzusprechen ähm, dass ich mich da gleich irgendwie super reingefunden habe und ähm, ja gleich wohlig das ist mir wirklich so wie so eine Art ähm, so, so ein Sommer äh, Sommerfilm äh, aus Amerika irgendwie so ein leichter den man irgendwie ähm, auf, auf dem Disney Kanal gesehen hat natürlich ein bisschen gruseliger und wie ihr seht haben wir schon das erste Feature ihr könnt euch immer so ein paar Sachen in den Gesprächen ähm, ja aussuchen die Sache ist, das Spiel ist jetzt komplett auf Englisch. Ich werde hier ab und zu mal so ein bisschen frei übersetzen. Ich werde auch jetzt nur ganz, ganz grob in den Anfang reinspielen, weil ich äh, bei euch jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen muss. Ihr solltet aber hier und da nicht nur oberflächliche Kenntnisse haben. Also, ähm, sagen wir es mal so, ein bisschen Textverständnis muss da sein. Also es gibt schon mal Rätsel, wo ihr so ein bisschen recherchieren müsst in der Welt und ähm, das dann quasi angeben müsst. Das heißt, ähm, wenn ihr absolut kein Englisch versteht, könnt ihr euch da leider nicht irgendwie durch, äh, durch durchstümpern. Also da solltet ihr schon, ja, also ihr braucht jetzt keine erweiterten Kenntnisse, aber so einigermaßen viel solltet ihr schon sein. So, und zwar werden hier natürlich denn hier auch gerade die beiden besten Freunde von unseren Hauptprotagonisten vorgestellt. Ähm, sie ist eine, eine sehr wissbegierige Leserin und äh, liebt die Musik und interessiert sich in das Okkulte. Und äh, sie scheint einfach sehr belesen zu sein und alles zu wissen. Und ihr werdet nie langweilig sein und äh, sie wird wahrscheinlich auch nie dass ihr langweilig ist. Ne? Und äh, Schauen wir uns denn mal. Das ist Karen. Und Cassidy ist seltsam. <lacht> ähm, er ist einfach ähm, ein guter Freund irgendwie, aber äh, irgendwie ist er seltsam und es ist immer ein Abenteuer mit ihm. Ähm. Genau, also er ist der Freund, der uns sagt, hey, äh, pack mal, wenn man die Münzen hier auf, auf die Schienen packt und Zug drüber fährt, dann sind die ganz cool gebogen. Ich glaube, das haben wir als Kind alle gemacht, oder? Also zumindest ich habe es gemacht. Ähm, das war ganz faszinierend, wo, wo dann immer die Gerüchte rumkamen, irgendwie, uh, uh, der Zug kann dadurch irgendwie entgleisen. Genau, und da ist äh, Judith, oder Judith, und die ist eine sehr umgängliche Person. Ist ein guter Freund und ist immer äh, so die Person, die immer alle ja, versucht hat, dass sie sich gut fühlen. Ne? Ähm, äh, wir sind sehr froh, dass wir sie als Freund haben. Okay, gut. Ähm Genau das ist Göttchen, das ist so ein bisschen die Dioma, sage ich mal, aber in dem Spiel werden natürlich alle Personen entsprechend vorgestellt. Ich kürze das hier alles ganz etwas ab, weil ich euch jetzt nicht zu lange zulabern will. Ich will euch so ein bisschen das erste Rätsel irgendwie zeigen und natürlich die Grundprämisse. So, wir haben hier den ersten Tag, also dass das Spiel ist so in Tagen unterteilt und wir wachen hier auf. Und irgendwie ist das gleich so sympathisch irgendwie äh, aufgebaut. Und ich möchte euch was, was Wunderbares zeigen. Es hat nämlich auch so kleine, ich, ich nenne es mal Minispiele drin. Und äh, Heroes of Perestroika, <lacht> Wunderbare Spiele. Und das, das können wir sogar spielen. Es gibt auch eine Cade, wo ihr auch solche Spiele spielen könnt. Ähm, wo ihr hier äh, Gorbatschow gegen die äh, USSR und dann, äh, Pokémon-Style <lacht> können wir hier mit Petras Troika zum Beispiel <lacht> angreifen und so weiter. Also für, für mich als äh, Geschichtsnerd ist das echt, äh, ist es das, das echt ähm, amüsant. Und äh, da kann man hier äh, natürlich hier die verschiedenen Maßnahmen, die Gorbatschow damals äh, ja, umgesetzt hat, um die Sowjetunion auch wirklich zu reformieren. Und äh, jedes Mal ist es dann okay, die ganzen konservativen Kommunisten, äh, die, die wollen das nicht. Und äh, ich, ich spiele das hier mal kurz durch. Ne? Wie gesagt, ich kürze das für euch mal etwas ab. Äh, und äh, es ist es halt so, bis wir sterben. Zumindest war es. Oh! Ich glaube. Weil normalerweise war das mal so. Weil als ich das äh, hier mal angespielt hatte, da habe ich nämlich. Äh, habe ich verloren? Ah! Okay. Äh, wir haben die Sowjetunion zu Fall gemacht, weil, äh, ich, ich will nicht spoilern, aber selbst, selbst wenn ihr verliert, dann, dann habt ihr die, äh, die alten Strukturen so sehr geschwächt, dass die Sowjetunion äh, fällt. Ha, herrlich. So, dann wir hier, ist natürlich unsere Schwester hier. Übliche ne? Bruder-Schwestern-Geschichte hier. So. Und ich merke gerade, ich habe meine Panda-Mütze auf. Normalerweise habe ich ja bei ernsten Sachen keine Panda-Mütze auf. Aber ich habe gerade eine äh, Quilzig-Folge aufgenommen. Und deswegen habe ich die noch auf. Und das merke ich jetzt erst. Deswegen bleibt sie auch auf dem Kopf, weil meine Haare da drunter sind. Extrem buschelig. Ne? Also, äh, sprich natürlich vorweg, wegen, hey, du wolltest doch so hier zu, zu deiner Freundin Judith. Und, äh, na, deine Freundin und so weiter. Und dann so, na, und dann, nein, das ist gar nicht meine Freundin. Ne? Das ist, kennen wir ja alle. Ähm, jeder der Geschwister hat so kleine Trapperei. Ähm, so, und hier im Café nebenan arbeiten unsere Eltern. Äh, also unser Name ist Ezzo übrigens. Äh, bei meinem Abschweifen habe ich das vergessen zu erwähnen. Und äh, ja, also im Prinzip so die Konstellation, so die Arbeiten immer im Café nebenan. Äh, viel, viel Arbeit sind, sind selten da und sowas. Ähm, genau, und da holen wir jetzt gerade unser Frühstück ab. So. Verhältnis ist halt so und da ein bisschen angespannt, sage ich mal. So, und dann gehen wir mal zu Judith, würde ich sagen. Okay, äh, was auch immer sehr praktisch ist, ihr habt hier, wenn ihr Select drückt, habt ihr immer so, so ein kleines äh, ja, Aufgabenrepertoire, wo dann halt äh, steht, was ihr zu tun müsst. Das ist natürlich sehr schön, wenn ihr mal wissen wollt, wo ihr hinkommt. So, ähm, oh, das ist das Haus, aber irgendwie... Können wir da nicht rein? Seltsam. Okay. Äh, ja. Was ist passiert? Sie ähm, dürfen nichts sagen. Seltsam. Aber wir wollten doch Judith treffen. Was, was ist da passiert? Okay. Sagen halt nichts. Okay. Hm. Ist blöd. Ist ein Blödkopf. Das übersetze ich jetzt mal nicht. <lacht> Und äh, wir wollen halt gucken ob es in Ordnung ist. So, also müssen wir irgendwie äh, von hinten, ähm, gibt es einen Hintereingang, gut, äh, geht natürlich hier lang, aber äh, gut, da ist ein wütender Hund und irgendwie müssen wir wütende Hunde ja entsprechend ablenken, das zeige ich euch hier schon und zwar gibt es in der, äh, ne Moment, das war der falsche Eingang, das war das Foto, zu der Arcade geht es hier oben lang, äh, Hunde kann man natürlich verdammt gut mit essen. Äh, ablenken und das können wir hier denn kaufen so jetzt haben wir das gekauft also ihr habt jetzt hier auch kein großes Inventarmanagement oder irgendwie sowas das ihr habt es dann einfach so dann können wir es halt den Hund entsprechend geben So, das passiert auch automatisch also wir müssen jetzt nichts irgendwie groß kombinieren oder irgend sowas und dann können wir hier denn zum Hintereingang gehen so und dann gucken wir einfach mal hier oben und da ist die Szene aus dem Intro und äh, was mag hier wohl passiert sein? Ne? Äh, irgendwie Pentagramm auf dem Boden und äh, eine Blutspur und äh, am Fenster was? was ist hier los? Und Judith ist nicht da, ne? also kein Wunder, dass die Polizei halt da ist. Ähm, okay, wir müssen klar bleiben, wir müssen das hier definitiv mal untersuchen was ist hier los so. und es ist hier irgendwie alles komisch und wie gesagt hier haben wir die Szene aus seinem aus, aus, aus, aus Intro dieser komische sehr mystisch anmutende Kreis mit dem abgeschnittenen Finger was, was ist da los und, und so das ist nicht weg also wir schreiben das jetzt hier entsprechend ab, ne? weil irgendwie müssen wir ja wissen, wie das aussieht, weil wir wollen natürlich wissen, wo unsere Freundin jetzt abgeblieben ist. Und äh, gut, jetzt haben wir ab. Polizei kommt und da müssen wir natürlich jetzt schnell verschwinden, deswegen können wir das natürlich jetzt hier nicht großartig untersuchen. So. Und ich würde sagen, ich habe es euch jetzt schon lange genug gezeigt. Und so entfaltet sich halt die Geschichte. Da müsst ihr natürlich den viel mit Leuten unterhalten. Kleinere Kombinationsrätsel, wie zum Beispiel das mit dem Hund. Das ist jetzt kein anspruchsvolles Rätsel lösen. Und es ist wunderbar von der, von der Stimmung, von der Aufmachung. Gefällt mir wirklich sehr gut. Könnt ihr bei Incube 8 Games, wie gesagt, bestellen. Ähm, jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist es leider ausverkauft, aber ich äh, packe es euch natürlich in den Link da unten rein. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, bis das Video jetzt hier erschienen ist, aber braucht euch nicht interessieren. <lacht> äh, schön, dass ihr reingeschaltet habt wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.